Das ist Paula. Paula ist Professorin und arbeitet an einer Universität. Paula hat eine Idee. Es ist eine große Idee. Um sie auszuarbeiten und umzusetzen, muss Paula exzellente Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus verschiedenen Fächern gewinnen. Nur gemeinsam und mit einem langen Atem lässt sich diese große wissenschaftliche Aufgabe meistern, in einem Sonderforschungsbereich der deutschen Forschungsgemeinschaft. Paula freut sich, dass ihre Idee so gut ankommt und stellt ein Team zusammen. Unterstützt von Paulas Universität entwickeln sie gemeinsam ein Konzept für einen großen Forschungsverbund, das sie an die DFG in Bonn schicken. Dort stellen Paula und ihr Team das Konzept einer Beratungsgruppe aus fünf fachlich passend ausgewählten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor. Auch ein Mitglied des Auswahlgremiums für die Sonderforschungsbereiche sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DFG-Geschäftsstelle sind dabei. Das dauert einen halben Tag und endet mit einem Urteil der Beratungsgruppe. Über das Ergebnis dieses und vieler weiterer Beratungsgespräche diskutiert dann das Auswahlgremium im Vergleich. Es sucht die besten Vorschläge heraus. Das Konzept war überzeugend und Paula bekommt grünes Licht. Paula ist stolz, und das zu Recht. Doch am Ziel ist sie noch lange nicht. Denn jetzt erst erarbeiten Paula und ihr Team gemeinsam mit der Universität einen ausführlichen Antrag, den diese bei der DFG einreichen. Um diesen zu bewerten, macht sich dann eine Fachjury mit ca. 10 Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland auf den Weg zur Uni. Vor Ort prüft diese Jury zwei Tage lang das Projekt von Paula und ihrem Team auf Herz und Nieren. Recht zwei Mitglieder des Auswahlgremiums beobachten das Geschehen. Im Anschluss berät das Auswahlgremium über dieses und viele andere Projekte. Nur die besten werden gefördert. Es ist geschafft! Für Paula und ihr Team bekommt die Universität von der DFG für erstmal mal vier Jahre das Geld, ihre große Idee anzupacken. Paula weiß genau, bei wem sie sich bedanken muss. Nur ein starkes Team und ein gutes Umfeld konnten die Idee zur Realität werden lassen. Sie freut sich auf die gemeinsame Forschung mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Wie Paula und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben viele Teams von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Sonderforschungsbereiche an deutschen Universitäten etabliert. In den letzten 50 Jahren waren es über 1000.